Guten Tag, geehrte Zuschauer! Ein weiteres Kapitel aus dem Buch »Die russischen Götter schlagen zu« wurde zu einem großen Teil übersetzt und steht zum Herunterladen bereit. Es handelt sich um das Kapitel 19 »Fragmente der Weltgeschichte«. Der Abschnitt über die Antike und über das Mittelalter ist besonders interessant. Die Verknüpfung zum Herunterladen befindet sich wie immer in der Videobeschreibung.